Das ist voll Der ist richtig hibbelig, Mann. Der ist richtig hibbelig. Willkommen zu einer neuen Folge Skywars. Heute mal mit. Okay, Hi. <lacht> Ähm, ich hab sie einfach mal geholt, nur um das Schloss zu bauen. Und das weiß ich brauche ich sie eigentlich nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Danke. Ähm. Kannst du. Oh, der ist, der ist reich, glaube ich. Kannst du mir Quarz? Warte. Quarz kaufen? <lacht> Bitte Mann, macht was in den Shop oder aha, gebt dir mein Geld. What the fuck? Soll nicht sein ganzes? Nein, ja, das Ganze wird so übertrieben. Wir, wir brauchen nicht, er soll rein einfach rein nur Quarz kaufen. Ich brauche nur ein wenig Quarz. Er kauft Quarz, er kann es direkt, weil er glaube ich einen Rang hat. Ja, ja, er hat Quarz gekauft. Ja, gut. Oh, danke, danke, danke. Vorteil oh. ist schon mal da. Vorteil? <lacht> hier, hier, hier ist ein bisschen Quarz. <lacht> ah, danke. Ja, wow. Ich mache das mal hier rein. Ja, ich nehme das schon mal upp, upp. Ja, so ist es perfekt, wie du es machst. Ja, danke, Charles. Ähm, was habe ich für eine Vorstellung von was? Oh, wie, was? Ich habe eine Vorstellung, wie <lacht> die Brücke aussehen soll. Hmm, ja. Warte, ich schau mal kurz nach. Ich hatte so ein Bild. Ja, war mir Englisch schon klar. <lacht> <lacht> Ey, der hilft uns die ganze Zeit. Kauft einfach die ganze Zeit die Sachen der kriegt auf jeden fall noch einen Schmatzer von dir <lacht> okay. oh nein also so ist so okay ja kann man machen das sieht gut aus ja hey deutsch brazen hey deutsch <lacht> warte ich schreib mal hey englisch warte oh der ist flach Mann. der ist flach naja hey, wenn die im weg stehen du musst hier bauen und arbeiten ich muss hier bauen und ich <lacht> bin auch sexistisch hier auch nein, nein. <lacht> ja Da. ich will keine Sachen war macht ihr das der schenkt mir vorne. ach du Schande vorne, wie sind die platziert ja, sehen doch gut aus und dann würdest du denn hier so gerade wieder werden ja. und dann hier so ein äh, Berg würde ich denn hier hinhauen ja der Rolli der übertreibt aber auch seine Rolle ne? <lacht> mit <seinen lacht> Ja, so ein findest du gut, ja? Aber die anderen nicht. Der war gut, oder? Nein, der war schlecht. Schade. Ich denke, man könnte das so gerade bauen und dann so mh, äh, übergehen zu so einem Berg oder so, keine Ahnung. Also du meinst dass du das hier so gerade machen, ne? Ja, ja, so. Das Aber wie, wie lang? Keine Ahnung, ich würde so... Ja, dann bau selber, ey. Wird so lang, oder? du bist. Was? Ich dich, du, baust. Ich. Ja, ich muss mich ja konzentrieren, ich kann nicht so gut bauen. <lacht> muss ich Auch bei so einen leichten Aufgaben muss ich denn mich konzentrieren. Volle Konzentration Ja, weil ich da alles geben muss. <lacht> äh, Ey, Okay, was hast du bekommen? Äh, ein Custom Fragment Book. Was macht man damit? Use it to create Custom Names Fragments. Ja, okay, und drück mal. Als ob du sowas bekommen hast. Ja, doch. Gib, gib mal kurz. Gib mal kurz. Ich will's mal sehen. Ich, wenn es das ist, was ich denke, äh, drop den mal. Es ist weg. Es weg. Ja. Was hast du gemacht? Ich hab E gedrückt. Und dann? Es ist weg. Äh, wie, was hast du gedrückt? E. E. Weil ich jetzt geben wollte. Achso, verstehe ich nicht. Ja, egal. Ich egal. weg. <lacht>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 Jeder will mithelfen. Ich glaube, das würde, das würde aber nicht mal gehen, weil alle haben andere Ideen und dann würde... sein Chaos. Ja. Firefall. Okay. Was hat er gemacht? Cash hat er mir geschenkt. Alle Leute von damals. Okay. Ja. Ja. Wir haben Geld. Yay. Thanks. Okay, ich würde sagen, Firefall und dieser andere Typ, die haben uns auf jeden Fall 100, Blö 100 Blöcke auf deinen Nacken gesagt. Oh, Yo, er hat mir einfach 100 Emerald-Blöcke gegeben. Dadurch haben wir, glaube ich, safe eine Million. und Also, Rich, like a bitch. Ja, wir können uns jetzt alles leisten. Oh. Hey. Ja, eine Million. Ich bin ein Genie. Okay, was willst du haben? Ich kauf dir alles. Mann, ey. Was soll ich hier bauen? So. Ist hier noch so? So, so, so. So. gleich angucken Ich brauch sie gar nichts angucken, mein ich <lacht> Soll ich das zeigen? Ja Oh ne, oh nein Ich bin das immer aus dem Dönerspiel. Dönerspieß Dönerspieß, Hans? Ja man Und ja Mann. <lacht> Ach du Schande <lacht> Okay. Aber das sieht das gut aus, oder nicht? Ja, es sieht gut aus. Aber ich würde sagen, es reicht erstmal. Mit dem Bauen hier. Nee, hey, du hast die Erde hingebaut statt Cobblestone. soll das eigentlich? Wo denn? Das sieht doch keiner. Doch. Oben. Um. Ja, ja, aber das soll ja auch so sein. Hier soll ja noch Gras hin und so. Hier soll ich hier so ein Berg hin. Ein Berg. Mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nächstes Mal, strengst du dich mehr an, bitte. Tschüss. <lacht>